Wie verläuft unser SAP-Basis-Trainee-Programm? Wenn du bei uns startest, dann beginnt deine Reise erst einmal standardmäßig im workshop raum Die ersten acht Wochen wird dir in einer internen Schulung das nötige Wissen vermittelt, um ein guter basisberater zu werden. Du wirst schnell feststellen, dass du dich jederzeit an alle MitarbeiterInnen und auch an die Geschäftsführung mit all deinen Fragen wenden kannst. Am Ende bist du optimal auf deine Zertifizierungsprüfung vorbereitet. Dafür setzt sich der Leiter des Programms mit viel Engagement ein. Er ist außerdem dein erster Ansprechpartner und Mentor. Die erste Entwicklungsstufe vom Trainee zum Young Professional erreichst du bei uns dann übrigens mit dem Zertifikat der SAP. Ab der neunten Woche startet dein erster Einsatz in einer Kundenfirma. Natürlich nicht allein, sondern zusammen mit bereits erfahrenen Leuten aus dem Indico-Team. So, dass du nun dein erlerntes Wissen quasi mit Sicherheitsnetz in der Praxis austesten kannst. Nach dem Trainee-Programm wird man bei Kundenfirmen eingesetzt und aufgebaut, bei denen Kolleginnen dabei sind, bevor man dann solo unterwegs ist. Aber auch wenn du dann selbstständig arbeitest, hast du jederzeit über diverse Kanäle weiter Zugriff auf die Unterstützung der Indico-Mannschaft. Für Detailfragen wende dich gerne direkt an Sven Sundermann über bewerbung.indico-solutions.com